Das ist doch ein schönes Roman-Bild da. Ist das, äh, Mit den anderen Roman. Bei Alternate. Wie alt warst du denn da? Ich 18, so ein, 19? Nee. Älter? Nein, da ist er ja viel älter, Mann. War schon ja, 26. Am Ende so meiner so? Karriere eigentlich. War das ja. nach Maus? Ja, klar. War Das ist was, das ESWC? Nee. Nein, das ist. Ähm, Gamescom? Da, guck mal, dahinter ist einer von uns. Äh, rote mausbots vielleicht Toni oder so. Guckt euch gerade zu. Auf der rechten Seite? Ja. Mhm. Da steht auch Julian hinten dran, oder? Ich glaube, das, das, ja. das war IEM. Das war IEM 2009. Ihr, wo wir euch geschlagen hatten mit Alternate, ziemlich deutlich. Und dann im Finale... Oh nein, haben wir dann ist das euch 2008. Vorbei. Ziemlich deutlich, mhm. ist aber gut. Ja. Ja. Und ja. dann im Finale haben, dann habt ihr über Loser-Bracket ja. so einen Run gemacht. Und die wurden Erster, wir wurden Zweiter. Aber da kann aber waren ändern, alle Top-Teams. Ja? Ne? War nein, ihr wurde Dritter. Das kann auch sein, ja okay, sorry. Weil wir haben Finale, Finale haben wir gegen die hey, jetzt hast du Geschichte kaputt gemacht. Finale haben wir gegen die Koreaner gewonnen und ich weiß auch, wir waren im Kreis und Yilmaz war total blass, noch blasser als sonst. sag sagst, ey, Yilmaz, vertrau mir, gegen die verlieren wir niemals, niemals. Und wer waren die nochmal? Ganz locker besiegt. Und, Fun Fact, obwohl wir halt sogar Attacks rausgeworfen haben, standen die hinter uns und die haben uns voll angefeuert und so. Und immer, bei, wenn ich so eine gute Szene hatte, kam äh, zum Beispiel, Ablox und hat dann so auf die Schulter geklopft cool. und so. Wer waren die Ablox, Koreaner nochmal geil. gewesen? Welches Team? Äh, war mit das Solo? High, oder? Ist das Lunatic High nein, nein, oder nicht das Lunatic MVP? High. Ähm, Ach, WNV? Nein, B, nein WNV auch nicht. WNV waren Chinesen, WE waren auch Chinesen. Äh, gab es da MVP Phoenix oder was? Also ich glaube, es könnte... nein. nein, NBA, nein, nein der MVP nein, nein, kam nein, später. Wurde dann daraus. Hm. Hey, aber Solo hat da gespielt, ja. 2008 auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr ganz Krass. genau, wie das Ich glaube, da gab es eine WNV und Lunatic High. Die anderen waren alles schlecht. Nein, nein, das war nicht Lunatic High. Wie dein Team, anders. was so weit gekommen ist? Ja, die sind bis ins Finale gekommen. Also ich bin da raus. Und ich, <lacht> und ich, wo, ich so. Nice, dass die im finale sind, weil das ist Free Win für mich. Mhm. Das ich habe wirklich gedacht, dass das ein Kommentare. Free Win ist, weil wir haben gegen die verloren. Ja, aber das so damals, das war eine sehr gute Zeit für die deutsche ja. Szene. Ne? Also wir hatten zwei ja, wir sehr, hatten sehr, sehr, sehr sehr gute Teams, teams ja. die halt oben ja, mitgespielt gibt's, haben. Gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr, dass zwei deutsche Teams international. Ja. Was international ja, das denke gut, ich nicht? Nur wir, also wir waren zwar Konkurrenten, aber wir waren halt auch immer Freunde. Auf den Events cool, sind wir immer zusammen essen gegangen, feiern gegangen und so, das war sehr cool. Mhm. <lacht>